Zu den jeweiligen Spiel gehen und zu dem jeweiligen Gewinnspiel. Und ja, ich gebe mal ab an Sebastian. Ja Leute, hier sind wir bei After the Fall, was ihr gewinnen könnt. Und ich habe insgesamt sechs Keys bekommen. Zwei Quest Keys, zwei Playstation VR Keys und zwei Steam Keys. Ich zeige euch jetzt nur die Steam Seite. Und ja, was müsst ihr dafür tun, dass ihr hier gewinnen könnt? Einmal müsst ihr natürlich Abonnent sein auf meinem Kanal. Dann müsst ihr auch einen Kommentar schreiben, dass ihr gewinnen wollt. Und ähm, ihr müsst natürlich auch die Plattform, die ihr gewinnen möchtet, für die ihr gewinnen möchtet, müsst ihr benennen. Und ihr könnt euch nur eine Plattform aussuchen. Das heißt entweder Quest, Playstation VR oder Steam. Und es gibt auch nur ein Key pro Person. Und äh, falls die Person doppelt gezogen wird, wird neu gezogen. So damit wir wirklich sechs Gewinner am Ende haben. Und äh, ja, also richtig cooles Game kostet... 39,99 Euro im Steam Store. Und ähm, ja, wie die anderen Preise jetzt sind, weiß ich gar nicht. Habe ich jetzt nicht geguckt. Aber jeder kennt das Spiel. Und äh, ja, falls ihr das noch nicht habt, solltet ihr auf jeden Fall mitmachen. Und äh, ja, ihr müsst hier auch ein Codewort nennen. Und ähm, wir nennen das Codewort einfach Schneefall. Und dieses Codewort müsst ihr natürlich auch in die Kommentare einpacken. Äh, wenn ihr das Codewort nicht in die Kommentare packt, muss ich davon ausgehen, dass ihr das Video nicht gesehen habt und somit fallt ihr raus aus der Auslosung und ähm, ja macht dann nicht mit. Ähm, ja, Ich möchte hier nicht das Bots oder so hier mitgewinnen oder Leute, die hier äh, irgendwie nur äh, ab abzocken wollen, sage ich einfach mal, sondern äh, es soll schon so sein, dass es auch wirklich Abonnenten sind und auch natürlich, dass das Video geguckt wurde. Ja, ihr könnt es irgendwie gerne verpacken äh, in einen Text, wenn ihr wollt. Aber ganz wichtig, nennt die Plattform, weil wenn ihr die Plattform nicht nennt, ähm, ja, ist schwer für mich, weil ich muss hier wirklich drei Plattformen A2 Keys verlosen und äh, deshalb muss ich das Ganze auch in Einzelvideos packen, weil es dann alles sonst viel zu kompliziert äh, gewesen wäre, weil die Alternative wäre jetzt irgendeine Seite, wo ihr euch registrieren äh, müsstet, wo ihr dann äh, ja, mitmachen könnt, wenn ihr das und das und das und das macht und das möchte ich einfach nicht, es soll einfach für euch sein, äh, für die ganzen Zuschauer. Für euch ist es auch einfach, einfach nur auf den Abo-Button drücken bei mir und äh, schon habt ihr den Kanal abonniert und so soll es für euch dann auch sein, dass ihr dann hier dran teilnehmt. Ja Leute, ich kann euch nur empfehlen, hier mitzumachen After the Fall, richtig geiler ja. Titel und ähm, ja, alle weiteren Details stehen unten in der Beschreibung, äh, wann ein Sendeschluss ist und so weiter. Und äh, ja, ich wünsche euch viel Glück. Danke für eure Aufmerksamkeit. Und äh, ja, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, jetzt das Abo drücken. Dankeschön. Tschüss.